Hast du schon mal eine Stimme in deinem Kopf gehört, die dir sagt, wie grandios und besonders du bist? Dass du besser bist als andere? Oder eine Stimme, die dir sagt, dass du nicht gut genug oder wertlos bist? Auch wenn beide Sätze nicht unterschiedlicher sein könnten, sind sie Ausdruck der gleichen Sache, einem ausgedehnten Gefühl der Wichtigkeit deiner selbst. Du bist besonders, eine Singularität. Auch wenn du dir gerne erzählst, dass du wie jeder oder jede andere bist, ist da etwas in dir, was nicht so fühlen möchte. Robert L. Moore nennt es The Dragon, der Drache, eine Kraft, die separiert von unserer Ich-Identität der Persona existiert. Siehst du, um es in Carl Jung's Terminologie zu sagen, ein Teil des Schatten, The Shadow. Dieser Drang zur Grandiosität wird von Moore als inhärente Grundausstattung des menschlichen Geistes verstanden, als Teil unserer Natur. Es ist das, woraus der Narzissmus blüht. In der Psychologie wird dieser als Persönlichkeitsstörung verstanden. Moore hat dagegen einen psychoanalytischen Ansatz und malt sich diesen als Entwicklungsprozess aus. Dieser Drache schläft in jedem von uns und unter den richtigen Umständen erwacht er und beansprucht seine Grandiosität. Er ist ein Persönlichkeitsaspekt, mit dem wir uns nicht ohne weiteres konfrontieren wollen. Er ist eine Quelle an Fantasien und Wünsche, die uns erzählen, dass wir besonders sind. Sie geben uns das Gefühl von lustvoller Macht und rechtfertigen, dass wir die Guten und Richtigen sind dass all dieser Antrieb aus einem Potenzial zur Hässlichkeit entsteht. Das kommt uns nicht in den Sinn, da er unbewusst bleiben möchte. So gut wie jede moderne Charakterentwicklung eines Bösewichtes, der innere Konflikt eines idealtypischen Helden oder der Zerfall eines Lebens in Misere und Elend sind Ausdruck dieses Drachen. Wir haben große Fantasien und Wünsche für uns selbst, hohe Ziele und noble Absichten. Wir fangen an, uns mit diesen großen Dingen zu identifizieren, da sie uns Macht und Erlösung versprechen. Sind wir dann aber mit einer Realität konfrontiert, die diese nicht zulassen, sind wir dieser verführerischen Energien uns verletzlich gegenüber, die uns nach und nach selbst konsumiert und zerstört. Das macht uns entweder manisch, durch die Gegend laufen, um mit diesen Forderungen mitzuhalten, oder es macht uns depressiv, weil unsere Träume so unerreichbar sind, dass es sehr bald nutzlos erscheint, überhaupt etwas zu machen. Moore sagt dazu, ich will euch nicht den Tag vermiesen. Aber eine bescheidene Person mag mehr Probleme mit Grandiosität haben, als jemand, der von sich glaubt, ziemlich toll zu sein. Wenn du oft depressiv wirst, weil du glaubst, dass du wertlos bist, dann ist dies ein starkes Zeichen, dass du mit diesem Gott in dir kämpfst. Ein anderer Ausdruck dieser Energie ist die Projektion von sich selbst in Ideologien, Prinzipien, anderen Menschen, um sich mehr als man selbst zu fühlen, um sich als Teil von etwas Besonderem oder gar auserwählt zu fühlen, vor allem Macht und dein hoher sozialer Status, vervielfachen diese Impulse in uns und dienen als Katalysator des Drachen. Wenn wir diese Rolle in der Gesellschaft dann vollkommen umarmen, verlieren wir den Bezug zur Menschlichkeit und an unserem Verstand tauchen dann nur noch Rechtfertigungen auf, warum wir es verdient haben, wie toll wir sind und was wir alles erreicht haben. Wir werden besessen davon und wollen nur eines, dass es so bleibt und mehr, immer mehr. Dieses Ego bläst sich immer weiter auf und Grandiosität wird zu einem pathologischen Zustand, wir anfangen uns für mehr zu halten, mehr als andere. Er kann uns sogar glauben lassen, dass wir unsterblich sind. Unsere Empathie zieht sich immer weiter zurück, echte Beziehungen zu Menschen lösen sich mehr und mehr auf und dienen nur noch einem höheren Zweck. Alles wird oberflächlicher, schnelllebiger, destruktiver. Wir haben dann eine Zerbrechlichkeit allem gegenüber, was dieses aufgeblasene Bild von uns herausfordert. Wir sind all dem sensibler gegenüber was uns unsere Grenzen aufzeigt, unsere Defensivmechanismen springen an und wir verfallen noch mehr in Grandiosität. Alles wird in Kauf genommen, um dem Drachen, als dem wir uns sehen, gerecht zu werden. Wenn dich jemand wie ein menschliches Wesen behandelt und dich nicht zu dem Grad verehrt, wie du dich selbstbewusst oder unbewusst mit deinem grandiosen exhibitionistischen Selbst überidentifizierst, wirst du eine Wutreaktion und einen grandiosen Rückzug in die Isolation haben. You know. Das ist der wahre Grund, warum viele von uns das Alleinsein präferieren oder ihre Rolle hart übertreiben und ziemlich komische Sachen auf der Welt machen. Gerade Phasen der Lust und der Ruhe maskieren diesen Drachen und lenken uns von ihm ab. Aber ist das Streben nach mehr nicht auch eine Kraft, die uns dazu führt, Gutes zu tun, von Größe, uns mutig macht und uns dazu bringt, besser zu werden und mehr zu werden als wir sind? Sollten wir nicht träumen? nach dem streben was wir wollen. Mohr kennt an, dass dies auch das ist, was unsere Inspiration antreibt, Vision und Kreativität. Und wenn wir diese Energie bewusst reflektiert und aufgearbeitet kanalisieren, dann erleben wir eine essentielle Energie, die in uns fließt, die uns verantwortungsvoll, ehrlich und nobel macht. Aber wie kommen wir dahin? Mohr nennt drei wichtige Punkte. Erstens, wir müssen verstehen, dass es kein Problem zu lösen gibt, sondern dass es sich dabei um einen täglichen Prozess handelt. Es gibt keine Person, die ihren Narzissmus komplett transformiert hat. Es gibt nur Leute, die ihre Grandiosität anerkennen und versuchen, sich dazu auf eine produktive Weise in Relation zu setzen, sie intelligent zu regulieren und zu optimieren. Zweitens, es geht darum, womit wir uns identifizieren. Identifizieren wir uns mit unserer Grandiosität, wie sie uns konsumieren. Wir brauchen eine gesunde Distanz, aus der wir uns in Ruhe in Relation setzen können. Drittens, verloren in Grandiosität braucht es für viele leider einen externen Weckruf, meist in Form von Verlust, um sein eigenes Verlorensein zu realisieren. die identifizierung von der Kraft, die diesen Narzissmus antreibt, entsteht durch echte Demut, die uns unsere eigenen Grenzen als Mensch anerkennen lässt und uns dazu bringt, uns die Hilfe zu suchen, die wir brauchen. Moore sagt dazu, das ist alles was Demut ist. Das hat gar nichts mit einem asketischen Lebensstil oder mit Selbstauslöschung zu tun. Es ist einfach nur, seine Grenzen zu kennen. Das ist ein großer Schritt zum Erwachsenwerden. Erwachsenwerden bedeutet unter anderem, seine Grandiosität loszulassen. Denn die Wahrheit ist, dass wir nicht hier sind, um besonders zu sein. Das ist alles nur in unserem Kopf. Und hinter all der Grandiosität steckt der tiefe Wunsch nach Liebe, die viele von uns nicht so bekommen haben, wie sie sollten, und die eigene ziemlich verzerrt hat. Wir sind dazu gemacht, um menschlich zu sein, sagt Moore. Das bedeutet es, echt zu sein und darin finden wir die Schönheit des Lebens. Danke fürs Einschalten und schön, dass du es bis hierhin geschafft hast. Bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich auf etwas hinweisen. Erstens, nein, das ist keine Perücke und zweitens möchte ich ganz kurz auf das nächste Video hinweisen. Eine kleine Ankündigung. Das nächste Video wird ein für mich wichtiges Video und ein recht persönliches, was ich in dieser Form auch noch nicht gemacht habe, was ich bisher immer nur in seinen Grundzügen angerissen habe. Von daher freue ich mich darauf und hoffe, dich nächstes Mal wiederzusehen. Auf Wiedersehen.